Aldi, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Moment mal, was zur Hölle passiert hier? Das wirst du im Laufe des Videos noch erfahren. Ja, okay, mir hat eh ein guter Anfang gefehlt. Let's go! Genau, Vorspann ab. Heute geht es um die Frage, was wäre, wenn ich super Kräfte hätte? Wenn ich zum Beispiel fliegen könnte. Juhu, ich kann fliegen. Ui. Und wie landet man jetzt? Ua. Oh, nein! Nein! Bitte nicht! Stopp! Stopp! Hilfe! Mir wird schwindelig. Uh, uh, uh. Irgendwie habe ich mich gerade gefühlt wie in so einem Superhelden-Comic. Keine Ahnung, woran das liegt. Eine andere tolle Superhelden-Fähigkeit wäre es, die Zeit anzuhalten. Das wäre manchmal ziemlich praktisch. Habe ich einen Durst? Ein kühler Schluck Wasser ist jetzt genau das Richtige. Wow. Puh. ja ja, im richtigen Moment die Zeit anhalten, kann schon ganz praktisch sein. Hm, oder wie es mit Zeitreisen? Ich könnte zum Beispiel einfach zum Anfang vom Video reisen. Zu diesem neuen Video.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 Die Frage ist eigentlich, brauche ich überhaupt eine Superheldenfähigkeit? Manchmal muss man vielleicht einfach wissen, wie man mit gewissen Dingen klarkommen kann, auch wenn man nicht mehr in der Zeit zurückreisen und sie verändern kann, einfach wegfliegen oder die Zeit anhalten. Vielleicht sollte man einfach versuchen, aus jeder Situation das Beste zu machen. Wow, eine Moralpredigt wie ein Julian Ben.